gemacht leon, oh, lass uns doch mal die Lava erkunden lass uns sie doch mal erkunden ich damit damit hallo meine buckefreunde buckeenten willkommen zu einer neuen folge hat leon Hi. Hat gut. Okay, diesmal habe ich einen Timer gestellt, sehr ja. professionell. Wir nehmen direkt danach auf, aber die Folge seht ihr erst am Samst, also Sonntag. Morgen ist voll Schule. Für mich dann wahrscheinlich auch, wenn ich wenn das Video hochgeladen Morgen ist Schule. Oh, okay. Ja. Ich bin voll Iron. Also ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob ich äh, das neue Projekt angefangen habe oder nicht, weil gab da habe ich jetzt momentan Schwierigkeiten mit. Aber falls... Dann hoffe ich, das gefällt euch. Ähm, ja, ja, Leon, wir strippen mal ein bisschen bild weiter bis 50, ich weiß schon. Ja, auf der Uhr unten 50. Ich habe, ich habe meinen Kopf immer in diesem ganz großen, also Das sie wenigstens noch unten das äh, Ding Ich mache das dann im Video ein bisschen hoch ähm, skalieren weil halt so, so, dass es dann so aussieht, als wäre ich vollbild, aber es ich eigentlich gar nicht. Jetzt bist du mal geheim, ich spiele Minecraft ohne Vollbild. Aber Mike, Mike, wie machst du denn diese magischen Tricks, dass das Video dann wie aussieht wie ein Vollbild? Da gibt es die Skalierung auf meinem Bearbeitungsprogramm. Und Leon, könntest du mir mal einen Helm geben? Dann wäre ich nämlich voll, und das, das wäre cool. Ähm, ich habe nur noch ein Eisen, also Helm ist nicht. Ja, hast du dich das jetzt anders schon gebraten? Ja, dafür mit habe ich mir ja einen Helm gemacht. Oh mein Leon! Redstone! Redstone! Alter, Leute, schreibt mal in Kommentare, wie oft wir schon Redstone nicht gefunden hat. Und Hashtag Lammassas. Lammas. Aber kann man es auch, Mike. Was kann man? Übertreiben. Wieso? Mit dem Hashtag ja und man muss es als halt jede folge mindestens einmal oder? was aber pro Übiges folge vier wir hatten also ich habe also ich und leon haben uns überlegt vielleicht machen wir daraus so, so ein t-shirt also ja, mögliche, also, ja, also, kann, also ich könnte es machen ja aber es würde mir ein bisschen zeit dauern das halt so als bild zu machen weil ich muss das als bild machen sonst packt das ist richtig rum cool. Ja, mit unserem beiden Skins dann so haben wir uns das dann gedacht. Nein, nein, nein, weißt du, wie hab. ich es gedacht habe? Ich habe mir so gedacht, dass oben #Lama ist also genauso wie jetzt hier das. Und dann ähm, darunter da drunter ist dann vielleicht so ein Lama aus Minecraft. Also, wenn wir hier Lama finden, wir werden hier in diesem Krieg noch ein Lama finden, und das Zähmeln. Ja. Wir müssen aber erstmal jetzt erstmal Equipment machen. Ja, und das werde ich ja verkaufen auf Scatcher, ja. Äh, uh, der Link wird dann in der Beschreibung sein. Das das ist das Shop. Jetzt auch noch so Werbung von Luca abkaufen. Was? Ja. Von Coldcrafter. What the fuck? Ich oh ja, dann muss das das hin. Was mit dir los? Ich hab was für dich. Leon, viel Spaß zu mir zu kommen. Ich habe schon so einen langen Gang gebaut. Alter, nirgendwo ist scheiß dir, Alter. Ich will, ich will dir's. Langsam habe zwei Ich sag euch meine Tastatur ist danach kaputt. Leon ja, dein Kopf ist auf der anderen Seite. <lacht> jetzt jetzt geht's. Was gibt's du mir? Helmi Leute wir sind full iron lol. Ich, ich hatte gerade X ver irgendwie nach oben ich konnte ich nicht hier sehen. Die ja hat jetzt auch wenn du F 5 drückst dann habe ich das auch so. Ja gut. ja das meinst du ach so. Das hat das meinte ich letzte Folge. Du meinst die erste Folge. Vorletzte Folge. Ja. Ach Leon, es ähm, wäre mal ganz schön, wenn wir mal Dias finden würden. Und es wäre schön, wenn ich jetzt das Skelett dort unten retten dürfte. Das aber nicht. Oh! Leon, das ist traurig hier. Oh das Loch. Und auch. Kleiner Cut. Wird bald mir sein. Vielleicht auch doch. Mal schauen, ich muss mal, ich muss mal demnächst schauen, was ich da so für Probleme habe. Bis gleich. So wieder da. Mal, ich schaut sich nie meine Sachen an, die ich mache. Ey, wir müssen langsam Hättest wieder, wieder auf. Wie lange der Gang aussieht, der unendliche, der unendliche Gang. Ich kann das nicht sagen. Wie viel Eisen haben wir noch? Oh mein Gott, ich versuche gerade mit den ähm, Legs zu kämpfen. So, bam, bam, kämpfen. Okay, sie gold. Es ist nicht ja, für die Legs. Ich werde es versuchen, dass nächste Woche es wieder besser wird. Also ab nächster Folge mal halt halt. Oder halt allgemein, nächstes Video. Das Video, ist ja jetzt. Äh, ja. Es wäre gut, wenn wir mal an das Gold dahin kommen würden. Warte, warte, ich mach kurz einen Cut. Ja. Hier, ja, ich komme. Ich komme. Ja! Yeah. Eine Amelepaste. Rennen du du was? Rennen, renn, renn, renn, renn. Oh mein Gott, ich bin so schnell, dass mein Minecraft nicht mehr mit dir hinterherkommt. Aber wo bist denn du? bist jetzt hier oben. Endlich mal. Energie. Okay, Leon, wo ist das Gold? Äh, alles da. Äh, da wo das Skelett letzte Folge war. Na, aber. Ma, ich geh da Wieso hast du die Absperren gemacht? Hey, das ist unser Weg in Pfosten! Oh. Ach, das war ein Absperr. <lacht> nee, Ari, ich nicht Weil ah! ich dich wieder hoch. Denk dran, du hast ein Schild, du kannst hängen. Wo ist die? Wo ist das scheiß Gelly Wo ist er? Wo ist er? Ich mach ihn. Wir okay. können einen runter. Was? Mani ist diese die, dickste die, die, die Abgrenzung, das ist einer hier. Okay, es ist gedewnt anscheinend. Ich höre es noch gar nicht mehr. Lol. Doch, ich, ich, Moment. Moment, ich, ich höre es. Ich gehe zum Gold. Wo ist denn das Gold? Ich sehe es leider nicht. Ah, das ist spannend. Wo ich mich nicht. gerade baue. Ich sehe da nur Eisen. Oder ist es das Gold? Gold, Pfosten. Warte. Es ist Gold. Ja, sorry, ja, du Verzauberung! Ich weiß, ich habe das schon die ganze Zeit gesehen im Ich habe das eben auch gesagt ja da war aber wenn ich bestimmt ankam also war ah, hinter uns hä da hinten? ich sehe ich seh's, ich seh's. komm drauf mach es mach es du scha tschüss ah. yes. Leon ich bau das hier ab ich bau das ab ich man kann das mit Stein abbauen ne ja das wusste ich dann hast den Creeper auf der hinten war eben Creeper ne Hä? ah nur zwei gold ich mach hier unten ein bisschen Licht hin damit da nichts mehr spawns wer ist jetzt kommt so ein Creeper Nee. Okay. Ich hab eine Idee, ich Mike! Mal. Was hast du? Oh Gott! Ich mach mal besser das Schild Hello. weg. Bonstacken. No. No. Ich bin hoch, warte. Ich, hab ich Zombie. Schau. ich schon Zombie. Alles safe, alles safe, ich bin dabei. Da ist der, da ist der, da ist er, ich wreck ihn. Bam! Putz! Happy, easy! Mike, ich gehe mal hier hoch und leuchte da Höhle aus, damit nirgendwo.. Ich hab 25 Lapis, damit können wir gut verzaubern war nicht viel ich sehe eisen bei mir Naja ich bin hier bei dir oh gott was Bei mir ist lava ich habe keinen wassereimer da unten ist wasser und lava oh oh gott, gott! Hab ich da voller schauen was ist passiert das Eil, das ding ist runtergegangen der kies oh leon mach keine kacke wir können uns zwei eimer machen zwei wasser Ich gerade schon fragen haben wir noch stein <lacht> Mike, also ich sehe hier gar keinen Stein. Guck dich doch mal um. Siehst du hier Stein? Scheiße, wo gibt's denn Stein? Ach nee, schau. Oh nee, das ist Diorit, Ja, alle okay, Kinder haben ein Steinproblem. Jolo. Ähm, sind das denn Dias? Was? Ich dachte, das ist, aber... Ja, aber hm. also, das ist ein Dias. Wo? Ich dachte, das ist doch... Aber... Ja, aber welcher Block? Nee, also, du gerade bist oder wie? Nein, ganz hinten in der Schlucht. Leucht auch oben aus, ne? Auch oben. oben Solion. Ah. Maik, ich hab keinen Stein mehr, ne? <lacht> Mike, guck mal, was ich habe. Du hast keinen Stein mehr. What the flip? Wo, wo hast du denn? Hat das Skelett gedroppt. Ich wollte dich gerade schlagen. <lacht> oh, okay, dafür bin ich bestraft worden. Okay, so Ich Haare pist, ich hab das ich bin runter in die Lava okay dann ist das Projekt vorbei Alter erschreckt komm ich so von hinten Alter ja. oh, ich habe sogar feine fällt mir gerade auf Habe ich gehört das hat mir... ah! jetzt bleib doch da unten wenn du schon da bist ah! Alter, Alter du Spaß sie <lacht> oh Alter! Danke für den Pfeil, den behalte ich jetzt. Ich hab keine Blöcke. Runter zu ja. mir. Ja, hast du eine. Come down, Jimmy! Geh weg! Hey, Du kannst eigentlich! Ich baue, ich baue! Okay, geh weg. Ich baue. Ich bau, ich baue. Ich baue. Leon! Ja, tschüss! Leon! Was? Hier ist nichts. Oh Leute, du hast ein bisschen bekommen. Schau, ich baue eine Treppe. Okay, kein Schwallings. Wir müssen zusammenarbeiten. <lacht> Der war gut. Da oben ist noch mal Eisen. Ich, ich hab genug. Das ist genug Eisen. Ah, also wir können zwei Eimer machen. Ich raste sie gleich aus. Ich will Diamanten. Ich kann hier eigentlich so einen Weg rein machen. Ja. Dann mache ich mal. Irgendwo da hinten ist, glaube ich, ein Skelett oder so. Oh. Ich mache gerade hier einen netten Weg. Schön für dich. Wir sind fast... Also ich bin gerade fast am Ende der, äh, der Schlucht. Dann gehen wir ja. woanders hin. Ja, Leon, Ende der Schlucht. Hier ist nicht mehr. Super. Dann haben wir... Hast du dich reingeschissen? Ich, bin noch ich noch Mann, hab hier gerade so einen schönen Weg gemacht. Ja. Lass uns doch mal die Lava erkunden. Lass uns die doch mal erkunden. Ist doch irgendwie geistig das war ein Test. Eisenstab. Das wäre jetzt, wenn die Leute so gedacht haben. Hier oben ist der Weg, du Posten. Leute, ich habe berechnet, dass es nicht, gut, dass ich nicht sterben werde. Hallo, hallo. Mike, ja. hier ist der Weg. Hier ist ein Weg. Ist witzig, sie gleich von Ey, Hey, du machst da nichts kaputt. Du Booties kaputt, Alter. Leon. Oh, ich habe Eisen gefunden. Oh Gott. So, Leon, was wollen wir die restliche halbe Zeit? Werden, äh, gemacht machen. Wir müssen doch auch aus der und Ruhe, also Ich habe nicht mehr viel Nahrung. Lass uns nein, nein, hier na, ah! Beides, äh, das. Lass uns hier auf die Seite gehen, würde ich sagen. Hier warte. Nein, oh Gott. dort hinten sollten sie mal hingehen. Wo, Ach, hier, also. und, und, und. Okay, hier ist noch mehr Eisen, Leon. Ich ich stopp das hier mal zu jetzt. Ja, dahin waren wir ja noch nicht. So, ich mach mal so, damit ich so einen Stern oder sowas hab. So, Wasser ist hier gestoppt. Dann hole ich hier das Eisen und die Kohle. Kohle Kohle Kohle. Leon, ich würde sagen, wir gehen zu unserem alten Schacht wieder. Da, wo wir zur Höh zu dieser Schacht gekommen sind, und bauen da weiter in eine andere Richtung. Ich mache gerade etwas Besonderes. Was denn? Schon mir Wasser und Lava. Okay, Lava brauchen wir eigentlich nicht, wozu eigentlich? Na, was was? Können schon momentan Safe Game spielen, oder? wir äh, haben ja, Eis, würde ich würde ich schon sagen. Also, es geht. Aber ja, gerade bei mir gesehen. Mike, ja, ich habe was für dich. Ach nee, du hast das Wasser jetzt nicht gestoppt, ist doch? Die, ist die Quelle noch da? Ja. Mann, man, Feil doch nicht ein. Du hast ein Eisen. Ich habe Knochenmehl. Ja bereits. Wie kann man Bögen noch mal reparieren? Bögen plus Bögen gleich. Ich baue eine Treppe. Geht weg. Ich habe hier was hast du? Ich habe hier schon. Du bist so leise, egal Wir gehen woanders hin. Ich hab gerade leise geredet. Äh, ich weiß, was wollte ich gerade machen? Leon, ja, komm, wir gehen in die Richtung. Oh. Warte, ich wollte gerade was machen. Leon, sollen wir rausgehen? Ja, würde ich schon sagen. Ich wollte mir gerade noch was schauen. Ich, ich, schaue, ich, ich gehe nach oben und schau mal nach, ob wir Dings haben, ob wir Nacht haben. Weil wenn wir Nacht haben, dann leider lieber. du also Feuerstein, Befeile? Ich hab zwei Flintstones, ja. <lacht> ja, Feuerstein, Flint. Äh. Nee, wir haben noch Feuerzeug, dachte ich. Ja, das mache ich dann auch. Wir haben noch genug Eisen, also. Okay, ich bin dann auf Oberfläche, warte. Und es ist. ist Nacht, es ist Nacht. Nacht. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also es wird gerade Tag. Ja, das ist auch gut. Also ich warte jetzt hier oben auf den Leon. Die Folge ist auch schon gleich zu Ende, also sollten wir uns äh, immer äh, äh, links Dings äh, eingebaut auslocken. Warte, ich schaue eben nach, wie lange die Folge läuft. Also, äh, die Folge läuft erst 15 Minuten. Ja, müssen wir gleich schon aufhören. Sollen wir noch eine gute Folge machen? Also, ich könnte machen. Ich habe ein Feuerzeug für dich. Ja, komm hoch! Ich habe noch sechs Eisen für dich. Immer dieser. Um Mike, komm mal eben runter. Du musst Items aus der Kiste mitnehmen. Leon, es ist. es wird gerade tags, komm her. Du musst Items aus der Kiste mitnehmen. Ja, ist okay. Also Mensch stößt sich hier immer an. Das rechte, das ist nervig. Rental okay. ist voll. Leon, boah, ich habe nicht mal so viel Stein. Kannst du mir das mal sagen, wo man Stein bekommt? Ich glaube, wir müssen dafür farmen, aber wie geht Farmen? Alter, was hast du alles in die Truhe getroffen? Boah, das soll ich jetzt rausnehmen. Nein, du sollst die Öfen mitnehmen. Die Kiste? Die Öfen. Die Öfen und die Kiste? Alles. Alles, was hier liegt. Ja, komm, ich nehme das raus. Wir uns lappen. Ich kacke ja, hier. Weil ich habe noch eine Axt. Warte, ich habe eine Axt. Ich habe schon. Na, hab was mit. Ich ich hab' meine ist voll. Danke Sir. Ich, so. ich hab was für dich. Ich Present für dich. Ich kann sie aufnehmen. <lacht> hier, äh... Hast du zwei Trun? Nein, die Trun sind wichtig. Die ja. Weißt was? Weißt was du noch bekommst? Du kriegst was ganz Tolles. <lacht> ja, mach einfach dein Holzschwert weg, das brauchst du eh nicht mehr. Eisen haben wir noch genug. Ja, komm hier. Behalte es aber. Nein. Es ist doch... Mann, ja. Du bist so ein Arlo. Wieso habe ich, hab ich zwei Steinsch ja, ich hab Stein? Nein, ich habe dein Steinschwert, das will ich nicht. Das ist nicht. Was kriegt er, Leon? Leon, bleibt hier. Ich gebe dir noch meinen den Dings, mal ein Steinschwert. Ey, das brauche ich nicht. Holy oh, Hundlapo! Na komm Leute, ich kämpfe jetzt mit Dings, mit Steinschwert. Ja, es ist es Jo, da will ich sagen, ich ich Crapper, grülle. Crapper, Crapper. Crapper? Grüner Schlingel, weil ich mache ihn. Weil ich mache ihn easy get ready okay easy äh wo ist andere hey hier war, hier war die lava ich habe die gar nicht gesehen leon Was? er macht wurde er macht einfach wurde emoji er macht fast Safety First weg right? ne ah! lol standbild standbild oh ich bin irgendwo gelandet leon leon toll so, keine Ahnung, was es gerade war. Aber es, wir sind jetzt eh am Ende der Folge, ich würde sagen. Hä, hey, die haben gerade ne 18 Minuten kommen. Lass noch hier. Ja, ich würde sagen, wir killen ein paar Schweine dort hinten oder du kriegst irgendwas anderes. Das ist mir egal. Und ja, dann will wir die Folge beenden in der nächsten Folge fangen wir, wir dann wieder mit dem Hausbau an. Ja, ich mache das. Du machst das da du machst Nein. den Dächer. Machen uns beide ein eigenes Haus. Batz! Batz! Bist du bei mir? Batz! Ja, but. Nein, Batz! Wir machen uns eigene Häuser. Mike, ich 13 Jahre alt. Mag es Batz zu sagen. Vor allem der Zio Ich würde sagen, wir bauen unser Haus direkt hier, oder? Nein, Leute hier, hier würde ich sagen. Hier, wo ich stehe. Oh Mein Gott, wir können Hühner züchten. Ich würde sagen, wir würden, wir gehen weg von da, wo wir waren und ziehen woanders hin. Wir ziehen in Eu, neues Land. Wir Sterben. Mike, wir können Hühner züchten. Ja, nehmen das Essen mit. Nehmen das Ding mit. Ich habe gerade selber Platz, äh, Platznot. Ja, warte, Schmeiß die setzlinge alle weg okay oder die platzieren die am besten war es war Sieben Eier, Eier. Das heißt wir könnten vielleicht war es war jetzt das ich war Spitzhacke! war Hab mir die noch nicht. war Oh, war oh, sind Schafe, Leon. Wir können Bett machen. Ja, das. Oh, hier ist eine Höhle. Warte. Die Mann, Leon, schmeiß ich schmeiß jetzt hier dann mein Holzschwert weg. Ich mach... Äh ich will es nicht wegschmeißen, Alfred. Die Setzlinge brauchen oh. wir nicht. Wat? Nee. haben wir ja anscheinend genug. Das Holzschwert müssen wir als Andenken behalten. Dann machen wir so einen Rahmen und dann steht da drinnen das erste Schwert. Oder der andere. So eine neue, neue, neue Idee für ein Merchandise. Das erste Schwert in Hardcore Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das, das wird zum Namen Aber Hashtag Lamasas! Hashtag Lamasas! Hashtag, was hast du für mich? Hä, hey, hallo, man muss ein bisschen Werbung machen für den Wald. Nein. Äh, Mike, wo bist du? Weiß ich nicht, ich bin ganz oben auf dem Berg, auf dem Schneeberg. wie fällt erst jetzt auf, dass wir Schnee hier haben. Nein, bleib hier! Oh, Dummes! Oh mein Gott, ich hab's geguckt, Alter, ich hab's... Mm! Okay, was? Wir sind jetzt bei 21 Minuten, das ist okay. Leon, kommst du bitte her. Leon. Ich bin noch bei dir, hey. Wissen du? Ich bin jetzt auf dem ich Schneeberg. Ich ja, ich auch. Ja, ich hab's hier... Viel. Äh, was? Ich weiß gerade noch... Ich tue gerade noch ein paar... Ich hab' hier eine Werkbank gemacht. Ich hab's Redstone, ganz viel' Redstone. Kommst du, ich gebe dir's. Dir, Gott, ich, hab so ah, ja. ich habe so viele... Ich habe gerade... 60. Ich habe über ein Stack. Also ja. Ja, hast, hier... Ja, hast du Glück. Hier ist noch mal eins. Komm her. Leon, wo bist du eigentlich? Komm auf den Schneeberg, ganz oben drauf. Ja. Da kann noch Hühner. Ende der Folge. Ich und Leon. <lacht> uns nicht mehr. Leon, wir dürfen die Folge deine nicht... Cordis, deine Cordis, zu posten. Äh, Cordis. 436... Oh, und Y ist 107. Ich und Z ist 314. Ich glaube jetzt ich stehen. Bin ich ich soll steh gerade hier noch die Hühnerzellen, dann komme ich. Äh, also ich brauche nur X. dich ah, Hm? Oh. Naja, nee, da warst du! Ja, und hier sind ganz viele Sachen essen und so. Ich würde sagen, wir werden die Folge dann hier beenden. Keine Ahnung, was nächste anders? Folge machen wir dann Hausbau und gehen in die Höhle, die ich entdeckt habe. Nee, wir machen erstmal Höhle, erstmal wenn wir jetzt haben. Nachdem wir jetzt haben, machen wir Hausbau. Hier haben wir Sachen. Hier hast du noch mal ein paar, hier hast du noch mal was. Hier ist so. Stell mal die Öfen auf. Ich stell mal die Öfen auf. Dann die können Öfen. wir schon mal rein. Hier Leon nimm die Öfen. Lass ja, ich... hier. So Leute, aber warte Leon, Leon, Leon. Leon. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gibt eine positive Bewertung. Dann machen wir hier mal ein einen Screenie Leon, ne? Ja, mit unserem Equipment. Ich muss kurz was essen. Komm, komm her! Nicht neben mich, du! Nee, okay. Warte! Stop. Ah! Du musst mich lieber. Ich so, den haut rein, Gott. Leute! Bis zur nächsten Folge! Und... Ciao, Leute! Pschau.